Ja, herzlich Willkommen zu dem neuen Video, nicht nur neuen Video, sondern eine neue Staffel, neue Episoden, meine Radreise 2021. Ich bin hier an dem weltschönsten Biergarten und möchte euch erstmal meine Anreise oder meine letzten zwei Tage kurz zeigen. Bis später, wieder hier zurück. Danke! Ja, eigentlich habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv zu filmen. Ähm, letzter Arbeitstag, morgen geht es auf Radreise. Ähm, keine 300 Meter von zu Hause entfernt. Wollte gerade los, schön packen meine Kette. Ich musste plötzlich schnell bremsen da stand eine Fußgängerin auf dem Radweg. Okay, ich war auch nicht ganz langsam. Als ich dann wieder antreten wollte, war der Gang noch nicht richtig eingelegt und ich habe wohl doch zu stark reingetreten, so dass es die Kette dann zerrissen hat. Jetzt habe ich hier das, jo, die, das Hinterrad mal ausgebaut und ja, beim Scheibe sieht schon fertig aus. Die werde ich... Ich habe einen Ersatz. Ich habe einen Eindruck, dass hier ähm, der Käfig leicht verzogen ist. So ein Mist. Ich werde die neue Kette mal einbauen und alles andere wird sich nicht zeigen. Hm. Gepackt habe ich auch noch nicht. Ja, da werden gerade die Hecken geschnitten. Wunderbar. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich mal wieder froh bin, aus der Stadt rauszukommen in der man doch ständig Lärm ausgesetzt ist. Ich habe geschlossen von Altona aus zu starten, also den Zug einzusteigen, weil er hier schon länger steht und ich noch 20 Minuten Zeit habe, um einzusteigen. War eine gute Entscheidung. Und der erste Wagen ist es auch gleich schon jetzt habe ich alle Zeit der Welt, die ganzen Krempel da reinzubringen. So, es war jetzt überhaupt kein Thema, das hier reinzubringen. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich hier in Ruhe einsteigen kann. Und wenn ich dies am Hauptbahnhof gemacht hätte, wäre wahrscheinlich das Getränke mit den restlichen Fahrrädern noch groß gewesen. Okay, jetzt heißt es sechs Stunden bis nach Stuttgart stillhalten. Der Zug hat schon 20 Minuten Verspätung bei der Abfahrt ist ein Personenunfall und ob die geplante Umleitung, geplante Umleitung, ähm, genommen wird, ist auch noch nicht klar. Es macht Spaß mit der Bahn zu fahren. Vielen Dank. So, mussten alle wieder aussteigen und umsteigen in einen Zug auf Gleis 13. Gleis 13 gibt es hier nach Auskunft eines das nicht. Jetzt äh, zur Info. Also folgende Situation, ich komme hier nicht weiter, ähm, habe jetzt überlegt oder ich habe jetzt nochmal bei der Info gefragt, es gibt die Möglichkeit zum Hauptbahnhof zu kommen, mit der S-Bahn, wo ich fahre dahin und dort äh, mit dem Regionalzug nach Hannover zu fahren und dann weiter zu sehen. Äh, mit dem Auto zu fahren ist schwierig, weil ich habe einen alten Diesel und da komme ich gar nicht, Stuttgart darf ich gar nicht vorbeifahren und auch nicht nach Tübingen rein. Ja, jetzt fahre ich mal irgendwie zum Hauptbahnhof und dann... Ich, da weiter. Ja, Hamburg soll ja auch ein sehr schönes Reiseziel sein, ne? <lacht> Ja, ich fahre zum Ab Hannover und dann gucke ich mal, dass ich irgendwie Bummelzug nach Hannover kriege. Ich fährt einen Zug nach Hannover. Aber da meint der Schaffner, fragen Sie mal lieber bei der Reiseauskunft nach. Stell' ich mich an. Einmal halt diese dieser Riesenschlange. meine Wartenummer nur noch 34 vor mir. Ja, das Ergebnis war, dass ich jetzt hier einen Tag Zwangsurlaub in Hamburg machen darf. Ja, ist schön. Das ist echt klasse. Kann ich nur sehr empfehlen. Kann ich nur sehr empfehlen, hier mal Urlaub zu machen. Nee, ich habe eine Reservierung um 4.32 Uhr über Köln, bin dann um 16 Uhr. Fast 16 Uhr, glaube ich, in Stuttgart. Yes. Ja, mal schauen, was ich aus dem Tag jetzt mache. Ja, was hier so auf den Fahrradstraßen unterwegs ist. Ich kann noch voll Stoff gegeben. Sehr schön. Das ist schon irgendwie demütigend, wenn man wieder nach Hause fahren muss. Deprimiert. Aber es geht weiter. Morgen um 4.37 Uhr. Den Tag habe ich auf Balkonien genossen und war abends beim Griechen lecker essen. Dort kam ich bei dem ein oder anderen Uso mit zwei Damen am Nachbartisch ins Gespräch, bis irgendwann das Licht ausgemacht wurde. Bärbel meinte noch: Matthias, bleib wach und leg dich nicht hin. Ich habe natürlich verpennt. Ach so, die beiden Damen waren um die 75, 80, schätze ich, aber auch noch radbegeistert. Pünktlich um 6 stand ich vor dem Reisezentrum und habe mir eine neue Verbindung mit Fahrradmitnahme raussuchen lassen. Fünf bis sechs Mal umsteigen waren schon das Mindeste. Die Frau hat sich bestimmt eine halbe Stunde richtig Mühe gegeben, um mir die beste Verbindung rauszusuchen. Beim Rausgehen aus dem Reisezentrum hörte ich die Frau noch zu ihrer Kollegin sagen, Mann, der war ja mal entspannt. Und um 7 ging es dann auch schon mal los. Erstmal bis Hannover. Oh, Gott sei Dank. Ich bin jetzt angekommen hier in Stuttgart am zweiten Anreisetag. Den Zug 4.37 Uhr und Morgen habe ich verpennt. Ab zum Reisezentrum da hat die Frau mich wirklich ausführlich eine halbe Stunde lang. Beraten und hat nach einer Verbindung gesucht, hatte was über Köln gefunden. Ich hätte in Hannover, in Hannover hätte ich 6,5 Stunden Aufenthalt gehabt. Ich wäre um 22 Uhr hier in Stuttgart gewesen. Wieso habe ich die Maske auf? Ähm, ja, und ich saß dann im Zug in Hannover und dachte, jetzt bleibst du sitzen. Der fährt hier nach Stuttgart. Da war ein Rad fehlte offensichtlich und das habe ich mir zunutze gemacht und bin einfach sitzen geblieben. Ich habe gleich einen Anschuss gekriegt hier noch vom äh, Zugführer, freundlich, meinte ich hätte es äh, noch reservieren lassen sollen, telefonisch, aber jetzt bin ich ganz happy, dass ich in Stuttgart bin, jetzt hole ich mir die Regionalbahn nach Tübingen und dann werde ich morgen meine Reise dann starten. Okay. Okay. Guckt doch, gerade mal, wie weit wir hier mit der Baustelle sind, mit dem Bahnhof. Da sieht man so ein Pylone, wie nennen die sich, diese Trichter. Ah. Und da hinten ist ja der alte Bahnhof mit dem Turm. In Tübingen angekommen, habe ich einen schönen Nachmittag mit meinen Eltern verbracht und wir waren noch zum alten Fritz. Pizza essen. Jetzt erst mal Pizza gegessen. Ja, heute ist der fünfte, achte und es geht endlich los von Tübingen nach Horb. Aber ich starte erstmal mit dem Zug, weil ich noch ein bisschen bei meiner Familie war. Und weil der Tag doch relativ weit fortgeschritten ist und ich auf jeden Fall auf dem Campingplatz in Horb will. Da habe ich so ein paar Erinnerungen an meine Kindheit und ja, fahre erstmal mit 9-Euro-Ticket dazu hin und dann geht's morgen endlich richtig los. gut den Haupt angekommen und hier im Aufzug, hier passt mein Fahrrad definitiv nicht rein. Ja, ich habe das Rad jetzt einfach die Treppen runtergeschoben mit angezogener angezogen Bremse und der freundliche Mitarbeiter, der mit gerade eben noch zu sehen war, hat das Rad auch noch hinten festgehalten, was nicht nötig gewesen wäre. Jetzt versuche ich mal in diesen hier reinzukommen, der wird keine andere Größe geben. So, Taschen, da müsst ihr alleine fahren. Ja, jetzt bin ich hier direkt am Neckar. Da unten baden sogar welche. Ja, warum ausgerechnet Horb? Warum bin ich hier auf dem Campingplatz? Ja, ich habe ja einen persönlichen Bezug zu Horb. Ich ähm, habe hier meinen größten Teil meiner Schulzeit verbracht. Und die Strecke tübingen horb kenne ich nun mal, das ist meine Hausrunde. <lacht> Wobei, also ich hatte ja mal ein Video gemacht, Neckartour, Meckartour. Wow, wow, echt wow. Könnt ihr gerne mal anschauen, das war 2021, genau als ich meine Radreise hier von Hamburg nach Tübingen gemacht habe. Und ja, und jetzt starte ich ja hier meine Tour, die ich äh, letztes Jahr machen wollte. Und ja, jetzt mache ich erstmal Halt auf dem Campingplatz Schütte. Der liegt hier oben auf dem Berg. Da fahre ich jetzt erstmal hoch und dann erzähle ich noch, warum dieser Campingplatz. Und hier gibt es äh, solche Ladestationen für E-Bikes mit Schließfächern und ähm, mit allen möglichen Kabeln. Ja, es ist super gut. Ich weiß nicht, wie das angenommen wird. Das sind hier, ja, keine Ahnung, spezielle Stecker. Ich glaube, man muss hier nach zwölf Stunden genau die Akkus wieder rausnehmen. Dann gehe ich die Klappen wieder automatisch auf. Von dem her wird das dann nicht als Schließfach dann missbraucht. Ja, die Fahrschule gibt es ja immer noch. Da habe ich meinen Führerschein gemacht damals. 1200 Mark bezahlt. verrückt Es ja, sind 30 Grad ungefähr und es soll heute Abend noch regnen. Aber ist glaube ich ganz gut. Das ist bisschen abgekühlt. Und Schulbäcker, mit weltbesten Brötchen damals. Ich bin jetzt auf dem ersten Hügel und hier ist der Stadtkern auch, also die Altstadt von Hobb. und Hier gibt es auch diesen sogenannten Schurkenturm. Wurden wohl die Schurken reingesteckt. Ja, jetzt muss ich auf den Hügel hinter mir. Da geht es mal ganz runter und <lacht> Ja, aber ist ja alles gar kein Problem. Und hier gibt es sogar den mächtigen Jakobsweg, Jakobusweg. Ja, ich gehe zum Camping-Schüttehof. Da geht's jetzt hier hoch. Und dort hinten ein Ringmauerturm. Da war die Stadtmauer. Und wir wohnten damals da oben. Das war mein Schulweg übrigens. Drei Kilometer. Ah, ich glaube hier bin ich seit bestimmt 40 Jahren nicht mehr hoch. Ich wollte mal ein bisschen abkürzen, aber dass die Strecke so schlecht ist, wusste ich nicht. Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ah, da wird es besser. Ah, es fängt schon an zu grollen hier, leichtes Gewitter. Mal gucken, ob ich das Set vorher oder hinterher aufbaue. Dann, links, links. Ah, jetzt bin ich auf der allerfeinsten Wanderroute hier. Ja gerade schon vier Wanderer in Camouflage. kamen entgegen. Ja, es ist schon Wildnis hier. Ja, hier. Ich hatte das ganz anders in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Camp ist. Das ist auf jeden Fall nicht der Campingplatz. Okay. Oh, ich gehe steil hoch hier. So. Da sind wir. So, habe meinen Platz. Bisschen trocken hier der Boden. Schon alles echt durchgetrocknet. Und Gewitter zieht auf. Muss mal schauen, wie ich das mache. Ja, jetzt habe ich gar nicht nach Strom gefragt. Ach, irgendwie kriege ich das hin. Aber meine Akkus sollten eigentlich noch voll sein. Ich habe mich erst mal untergestellt, bzw. abgelegt und bin von zwei niederländischen Motorradbikern zum Wein eingeladen worden. Aber der große Regen blieb erst mal aus. So, ich mache noch mal eine kleine Nostalgietour. Ich hatte gerade Mitarbeiterin Gärtner gefragt. Er meinte, in den letzten 40 Jahren hat sich eine Menge verändert. Ja, ich erkenne auch kaum was wieder hier. Der Campingplatz ist enorm gewachsen. Und ja. Ja, bin ein bisschen enttäuscht, aber so ist das Leben. Ne? Ja, ich hätte ja vermutet, dass ich ein bisschen mehr wieder kenne. So, jetzt denke ich, müsste ich gleich mal an meinem Tennisplatz vorbeikommen, wo ich mal Tennis gelernt habe. Zumindest ein bisschen. Ja, das ist mein Tennisplatz hier. Hier hat sich nichts verändert, außer dass die Ballwand weg ist. Ja, kein Mensch hier. Die sind jetzt alle am Golf spielen. Die sind alle irgendwann übergewandert nach Sulzauer zum Golfen. Ja, so ändern sich die Zeiten. So, hinter mir der Schütterturm und hier gibt es einen Blick runter ins Tal. Ja, da hinten zum Wasserturm wollte ich fahren, da hatte ich auch mal gewohnt. So, bin wieder berg runter, berg wieder hoch und jetzt gehe ich auf den weltschönsten Biergarten. Zum weltschönsten Biergarten mit der weltschönsten Aussicht. Ähm, ja, schönes Tal, gleich mehr. Oh. Das war richtig steil abgekürzt hier. Ich glaube, ich brauche ein anderes Bike. ein Fully oder sowas. Aber ich kann das nicht auch noch mitnehmen. Oh, jetzt tut sich gleich der Bier gerade auf. Das scheint hier sehr beliebt zu sein. Hier werden noch die Tische reserviert. Aber ah, Bis 18.30 Uhr schaffe ich das. Ja, herrlich hier. Der Ausblick. Genial. Da unten ist das Schwimmbad. Und hier wird jetzt endlich eine Brücke gebaut hier rüber. Das wird zwingend nötig, um den Stadtverkehr in der Stadt zu entlasten. Und das ist schon eigentlich seit 70 Jahren mehr im Gespräch gewesen. Ja, warum bin ich auf dem Campingplatz? Äh, ja, als ich elf Jahre alt war, hat mich meine Mutter mit meinem Cousin hätte ihn gebracht Und ja, wir sind da, haben drei Tage gezeltet. Und das war so meine erste Camping-Erfahrung, so ganz alleine. Ja, deswegen wollte ich den Platz einfach noch mal sehen. Aber hat sich, wie gesagt, total verändert. Ja, jetzt genieße ich mal mein Bier. Ja, so viel zu meinem Rückblick. Und ich genieße hier noch etwas den Abend mit einem Bier oder vielleicht noch einem und der herrlichen Aussicht hier. So, genug Gebirge gegärtnert, jetzt äh, fahre ich mal zurück so langsam zum Campingplatz. Oh, da geht es eigentlich nicht runter. Du hast hier Ende Gelände. Ne, geht weiter. Oh, Gott. Ich habe wieder so einen Bock auf Tour zu gehen. Leider geht es erst morgen los, aber das Campen geht heute los. Geil. Einfach geil. Oh, wo muss ich hin? Oh, Radweg verpasst. Macht doch nichts. Drehen wir einfach um. Hier gibt es keine Auffahrt. Oh. Das ist halt hier nicht Dänemark. Ne? Gibt es eine Unterführung? Ja. Zum Glück gibt es ja Unterführung. Ich meine, das ist meine Heimat, aber hier war ich auch noch nie, glaube ich. Oder Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist doch Dänemark hier. Hey, ist ja schick gemacht hier. Ja, Haupt tut was für die Radler. Offensichtlich. So, gehen noch mal ein bisschen einkaufen und ich glaube, hier kein Mensch weiß Fahrrad zu fahren, außer mir. Ich glaube, auf den Rädern bleiben sie sitzen hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier in diesem Supermarkt will. Na ja, vielleicht noch mal was zu trinken holen. Aber es hat auch so eine Erinnerung an meine Kindheit, aber es hat sich auch total verändert. Das Socken brauche ich nicht bei dem Wetter. Und diesmal habe ich sogar an, an Müllbeutel gedacht, die ich in Dänemark vergessen hatte. Ich, dabei. Ah, ich glaube, ich wollte mir hier noch, also hier mich hier noch mal umgucken. Ich habe gerade einen Ukrainer getroffen, der hier ein E-Bike gekauft hat. Wir paid 589 Euro? Can you show your, your bill? Also es war 999 Euro und es wurde runtergesetzt irgendwie auf äh, ja 700 oder 698 oder so Wahnsinn hier mit Akku und so. Ja, ja viel Spaß, have fun with the e-bike, ja, nice. <lacht> okay, ja, dann hoffe ich, dass der Kerl ein bisschen Spaß an dem e-bike hat, ist natürlich. Wirklich unterste Schublade, aber immerhin hat er ein E-Bike. So, hier mal irgendwie ausfädeln. Ja. Hinter mir die Halle, wo ich damals Judo gemacht habe im Sport. Und jetzt gibt es hier einen Feldweg, dass ich wieder extra komplett ins Tal fahren muss. Und hier es auch wieder Maisfelder. Was für ein schönes Wetter, es ist wirklich warm, ich schätze mal 26 Grad, 25 Grad. Und ich kriege wieder Lust, morgen richtig auf Tour zu gehen. So ein mobiler Hühnerhof. Da scheint auch gerade im Trend zu sein. Keine Ahnung. Können Sie das als Bio dann vertickern? Weiß ich nicht. Ich kenne die rechtlichen Grundlagen nicht. soll jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ja, es sieht alles hier nett aus. Aber ich weiß, da liegt auch Müll von mir da oben. Das ist eine, Müll, eine ehemalige Mülldeponie. Ähm, ich wohnte ja gerade mal gegenüber. Und das war früher so eine riesenfette Müllberg-Geschichte, wo die ganzen Vögel immer dünn oben pickten und der ganze Plastik kam oben flog. Ja, aber ich hoffe, sie machen das Beste draus. Irgendwann wird das wahrscheinlich alles wieder ausgebuttelt und verwertet, hoffe ich zumindest. Jetzt sind da Solarkollektoren drauf. So, wieder zurück. Was? Völlig eingepackt worden hier. Ja, toll, das ist ja auch wirklich nett. Schön Auto davor. Sehr freundlich. Ja, so ein bisschen Akku habe ich heute schon gebraucht und ich habe gerade eine Steckdose entdeckt. <lacht> Ich habe ja hier ohne Strom gebucht. Der Platz hat übrigens 11 Euro gekostet für mich und das Zelt. Das ist cool. Aber voll ist es. Da ist gerade noch Mädel gekommen. Die hat sich irgendwo noch dazwischen quetschen müssen. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es ein ruhiger Campingplatz ist, auf den kaum Gäste sind. Hallo. Und ja, der Campingplatz ist geprägt durch viele Kinder, Hunde, Motorräder. Jo. Das scheint doch sehr beliebt zu sein, ich meine das jetzt nicht negativ. Es gibt auch cool Pool hier. Ja, cool. Fazit, lohnt sich gar nicht. Ich bin ja hier mit Zug hergekommen und ein bisschen durch die Gegend gedüst. War nett, war ein bisschen eine Nostalgietour für mich. Und morgen geht es dann eigentlich mit der eigentlichen Reise dann los. Ja, da freue ich mich richtig drauf. Ja, es geht erstmal Richtung Bodensee, den Heidelberg-Schwarzwald. Bodensee, Radweg entlang Richtung Radolfzell, dann am Bodensee entlang nach Lindau und dann den BKR bodensee königssee radweg was danach folgt verrate ich im Laufe der Tour wenn ich entsprechend gut vorankomme ja, bis denn ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht guten Morgen, wie auch immer und abonniert gerne den Kanal würde mich freuen jetzt habe ich so ich habe Endspurt hingelegt vom Sanitärhaus hier zurück und zum Glück habe ich die ganzen elektronischen Sachen, die ich da auflade, noch in meine Ortliebtasche gepackt. habe das jetzt aber alles reingeholt. Ja, so ist es. Aber bei, dem, bei den Temperaturen ist das noch ganz gut so ein kleiner Schauer. Ja. Gute Nacht nochmal. <lacht> Gott sei Dank bin ich angekommen jetzt in Tübingen. Ach Gott sei Dank. Bin jetzt angekommen hier in Stuttgart. Tschüss Udo. Tschüss Matthias, schönen Urlaub. Jo, danke. Aber wir nochmal kurz. Tschüss Udo, schönen Urlaub. Ach Quatsch. <lacht> Outtech, super.